Und los, Reifen Niveau 1, da, das jetzt einiges voraus. Ja, man muss in diesen Videos auch ein bisschen lustig immer sein. Hahaha, <lacht> also jetzt <lacht> kann lustig da sein, schon einiges. Und das ist vor allem gut, wenn man das in Mathematik versteht, weil das ist halt so. Ist es eine äh, andere Art von Genuss, also äh, Spaß zu haben, weil das man einfach versteht? Und jetzt hier bei Berufsaufgaben, also Mathematik, Umkehrfunktion sind wir, finden Sie die Umkehrfunktion der folgenden Funktionen. Und wenn man versteht, was Umkehrfunktion bedeutet, dann ist die Aufgabe leicht, wenn man schon das umformen kann. ja das bedeutet, hier ist x die unabhängige Variable und y die abhängige. Und wir müssen das halt umgekehrt äh, machen. Also, dass die x die abhängige wird und die y die unabhängige. Also, wir müssen x durch y ausdrucken und das geht halt durch umformen also wir müssen jetzt erst das 1 drittel auf die andere seite äh, bringen dann ist y minus ein drittel ist gleich 5x und dann einfach das ganze durch 5 dividieren das bedeutet x ist y minus ein drittel und das ganze durch 5 hier wird aber x auf die y-achse dargestellt und y auf die x-achse in diesem fall also kann man x und y halt äh, tauschen ja und schreiben halt y anstatt x ist x 5 minus 1 Drittel durch 5 ist 1 Fünftel. Ja? Und das ist halt das Ergebnis. Hier ist allerdings die Steigung jetzt 1 Fünftel und äh, der Y-Achsenabschnitt minus 1 Fünftel. Hier ist die Steigung 5 und der Abschnitt 1 Drittel. So, bei der zweiten Aufgabe geht es auch wieder äh, mit Umformen. Also man hat V, äh, die Funktion V in Bezug auf D. V von der sagt man einfach und man muss jetzt das umgekehrt ausdrücken, also umformen. Wir lassen jetzt zurzeit dieses diese, diesen äh, Ausdruck in Klammer aus, weil das verwirrend ist. Wir benutzen einfach V für die Funktion am Anfang, für, den, für die am Anfang halt abhängige Variable, am Ende wird sie die unabhängige sein. Also und wir formen un, um, also einfach das minus 7 auf die andere Seite bringen und das bedeutet jetzt hier durch pi, da, weil es da mal steht und dann die Gegenrechnung von hoch 3 ist die dritte Wurzel, also das bedeutet D in Bezug auf V, also D von V ist die dritte Wurzel von V plus 7 durch P. Und bei der dritten Aufgabe geht es wieder um eine Umformel, ich glaube das ist je, jetzt eh verständlich, dass man einfach, die äh, formel umformen muss und das ist dann das ganze jahr und wenn man das umformen kann dann geht es halt ja also jetzt hier in diesem fall äh, muss man erst das k auf die andere seite bringen damit äh, man am ende nur die wurzel da hat weil man wenn man jetzt hier hoch 2 macht dann kommt die wurzel wieder das, die kriegt man nicht los das muss erst muss die wurzel allein stehen ja und das bedeutet p minus k ist gleich Viertelwurzel von der hoch 3 minus 5 und die äh, die Gegenrechnung von vierte Wurzel ist selbstverständlich hoch 4, aber bitte das Ganze also in Klammer hier diesen Teil jetzt schreiben. Also wir haben jetzt hier hoch 4 gemacht und auch die andere Seite hoch 4. Und das bedeutet jetzt hier, dass die andere Seite, jetzt die erste Seite links, also ähm, ist die ganze hoch 4 und auf der anderen Seite bleibt nur was unter der Wurzel hier steht und dann halt damit t hoch 3 allein bleibt, müssen wir die 5 auf die andere Seite bringen und dann können wir erst jetzt hier die dritte Wurzel ziehen von diesem Ausdruck und dann haben wir t und das bedeutet t von p, also t in Abhängigkeit von p ist dieser Ausdruck hier. Danke sehr.